Welchen Geist braucht diese Art von Mission? Es braucht vor allem den Heiligen Geist, den Geist Gottes. Weil ich glaube, es gibt einfach keine Mission ohne den Heiligen Geist. Echte Mission passiert wirklich von Gott her. Das wird etwas geschenkt. Würden wir das selber alles versuchen zu machen, allein aus menschlicher Kraft heraus wäre das eine Art Manipulation. Aber Mission ist keine Taktik oder eine ganz bestimmte Methode, um den anderen irgendwie zu überreden. Wenn es wirklich ein Liebesgeschehen ist, dann ist es ja etwas, was von Herz zu Herz passiert. Vom Herzen Gottes zum Herzen des Menschen und, und untereinander. Also mir hilft die heilige Therese von Lisieux sehr. Sie spricht nämlich vom kleinen Weg. Der Weg zum Menschen geht über diese vielen kleinen Schritte. Und wir merken das ja selber tagtäglich. Wenn wir wirklich versuchen, den anderen gern zu haben, sind es ja die vielen kleinen Momente der Aufmerksamkeit, die wir dem anderen schenken, die kleinen Momente, des Angenommenseins, der Vergebung oder die kleinen Opfer, die wir für den anderen bringen. Und das heißt, wir setzen zwar Zeichen, aber was zwischen uns passiert, ist auch immer etwas Geschenktes. Und das, glaube ich, wirkt der Heilige Geist. Und diesen Geist gilt es auch immer wieder neu in der Kirche zu erbitten. Auch wenn wir Projekte durchführen oder Aktionen machen, Da bitten wir vorher um den Heiligen Geist. Wenn wir denken an die an die Geschichte der Kirche. Ganz am Anfang der Kirche stand die Geistausgießung. Wir könnten sagen, ganz am Anfang der Schöpfung, alles ist durch den Geist geschaffen worden. Aber als Jesus sozusagen die Jünger ausgesandt hat in die Mission, hat er den Geist gesandt, das Pfingstereignis. Und das hat die Jünger ermutigt, die zuerst traurig waren und, und irgendwie auch zurück, sich zurückgezogen haben. Das kennen wir auch in der Kirche, auf so manche Trauer und so manche Zurückgezogenheit. Aber der Geist ist es, ist immer der Geist der Liebe, der uns ermutigt, der uns etwas zutraut. Aber es ist eben Gott selber, der handelt. Und ich glaube, das ist das Entscheidende für uns in der Kirche, für uns als Christen, wieder zu entdecken. Gott selber ist am Werk und der baut sein Haus. Und der sucht sich die Menschen aus und, und der weiß schon, was wirklich wichtig ist. Wir können uns als Instrument zur Verfügung stellen und das eine oder andere Mal dienlich sein und das auch gern tun. Aber der Geist Gottes, Gott sei Dank, gibt es diesen Geist. Und Gott sei Dank gibt es diese echte Liebe, die durch diese, unsere eigenen Werke auch wirken kann. Warum sprichst du in deinem Missionsbuch so oft über Barmherzigkeit? Weil die Barmherzigkeit der Schlüssel von allem ist. Das ist überhaupt auch der Schlüssel für mich persönlich, dass ich in meinem Leben eben schon so viel Barmherzigkeit erfahren habe. Durch meine Familie, durch die Freunde, meine Frau durch so viele Menschen und das ist, glaube ich, das, was wirklich verändert. Und Ich glaube, dass das auch die Herzmitte der Mission des Evangeliums ist. Das ganze Verständnis, wer ist eigentlich Jesus, das ist die Barmherzigkeit. Es ist nicht ganz so leicht, immer vom Wort her oder vom Wortklang zu verstehen, also ich merke viele nehmen, das eher zum Teil veraltet war. Ähm, Manche empfinden das auch ein bisschen demütigend, das würde da so von oben herabkommen, so herrschaftlich, jetzt gibt man Almosen. Auf der anderen Seite sagen Menschen immer wieder: Ja, ich, ich hätte gerne Barmherzigkeit. Also, eigentlich gibt es eine große Sehnsucht. Ich kenne ja auch keinen Menschen näher, der nicht sagen würde: Er ist auch irgendwie bedürftig. Ich, ich brauche Güte. Oder sagen wir, in der Bibel oder im Christentum spricht man viel von der Menschenfreundlichkeit oder ein großes Herz für jemanden haben. Die Barmherzigkeit ist eigentlich auch der Schlüssel von dem ganzen Wirken Jesu. Besonders schwierig finde ich, dass es gerade für die Kirche immer wieder so schwer ist, Barmherzigkeit zu üben oder über die Barmherzigkeit zu sprechen. Sie, die, die Botin, der barmherzig ist, wenn sie Jesus Christus verkündigt, dann verkündet sie die Barmherzigkeit. Immer wieder ist dieser Kampf mit dem Legalismus und wie, wie, wie, wie großherzig oder weitherzig dürfen wir oder darf die Kirche selber sein. Und immer wieder dieser Kampf um Gerechtigkeit und, und, und Güte. Der Ausdruck Misericordia für Barmherzigkeit bringt es so schön zum Ausdruck. Ein Herz haben für die Misere des Anderen, für die Not des Anderen. Und Ich frage mich immer, warum tun wir uns so schwer damit, wenn so etwas geschenkt wird für andere, wenn jemand wirklich ein Herz hat für andere. Es berührt uns schon, aber oft finden wir es also auch ungerecht. Und ich bemerke, es war bei Jesus ja nicht anders. Er hatte ein großes Herz für die Sünder, für die Armen. Wenn ich denke an den Zöllner, den er da beruft, Matthäus. Und das heißt, die Zöllner waren versammelt beim Essen bei ihm, die Pharisäer, die Gesetzeslehrer waren entsetzt darüber, dass sich Jesus mit solchen Le Leuten abgibt, er wurde ein Freund von ihnen, oder ich denke an die Begegnung Jesu mit der sogenannten Sünderin, viele nennen sie eine Prostituierte, die da einbricht sozusagen in die Männerrunde, wo die miteinander essen und sie wird ganz zärtlich von Jesus empfangen. Die Pharisäer denken, Jesus muss doch wissen, wer diese Frau ist. Ja. Muss sich dieses Entsetzen vorstellen. Und dann toppt sich das Ganze noch einmal, indem sie sich zu Jesus legt, zärtlich mit ihm ist. Sie weint vor Berührung sozusagen aus dieser Begegnung heraus, hat ein wohlriechendes, sehr teures Öl, salbt ihm noch die Füße. Dann beginnt Jesus diesen Männern zu erklären und sagt: Schaut's einmal. Wenn jemand viel erlassen wurde, viel an Schuld, der spricht davon Geld zunächst einmal, dann wird sich doch derjenige besonders freuen, oder? Und sagt dann einen Satz, der meines Erachtens zu den entscheidendsten Sätzen überhaupt zum Verständnis von Barmherzigkeit gehört. Und sagt, wem nur wenig vergeben wird, kann auch nur wenig lieben. Wem nur wenig vergeben wird, kann auch nur wenig lieben damit wir überhaupt liebesfähig werden, brauchen wir den Zuspruch von Vergebung, von angenommen sein. Und ich denke mir oft, Ja, wie muss es Gott selber gehen? Wie, wie lässt sich Gott selber, wie wir das in Jesus sehen, anrühren in seinem Herzen von dem, was im Menschen ist, wie es dem Menschen wirklich geht. Im Johannes-Evangelium heißt es, als Jesus am Kreuz war, sein Herz wurde durchbohrt, geöffnet. Durch die Sünde, durch das Versagen durchbohrt, aber es hat sich geöffnet. Das ist etwas so Überwältigendes, dass Gott sein Herz durchbohren lässt von unserer Not. Die Frage ist, ob wir da diese Öffnung des Herzens für uns auch aufnehmen können? Lassen wir uns anrühren, wirklich bewegen von dem, wie es unseren Nachbarn geht? Oder von Leuten, die wir gar nicht kennen, von Flüchtlingen? Lassen wir uns vom Herzen her anrühren? Oder die sogenannten Ausgestoßenen gibt es ja auch heute, auch wenn sie vielleicht öffentlich anerkannt werden, aber oft in unserer Umgebung sind sie trotzdem innerlich ausgestoßen. Lassen wir uns anrühren von der Not, von Ausgeschlossen sein? Wenn wir uns mit Menschen einlassen, die Probleme haben, werden wir auch Probleme bekommen. So ist es Jesus ergangen. Er hat sich mit Menschen abgegeben, die hatten Probleme. Dann hat auch er Probleme bekommen. Und ich frage mich oft, warum nur ist es für uns so schwer, Barmherzigkeit zu akzeptieren. Jesus selber ist sehr hart gewesen gegenüber der Gesetzeslehre, gegenüber die Hartherzigkeit. Wenn den Leuten die Barmherzigkeit Gottes verschlossen wurde oder Grenzen gesetzt wurden, da konnte die Kritik Jesu ziemlich streng sein. Jesus selber hat ja immer wieder die Nähe des Vaters gesucht, die Herzensnähe, viele Stunden im Gebet verbracht. Das zeigt hin, es braucht immer diese Intimität des Gebetes mit dem Vater zu sein, um das Herz des Vaters zu bekommen. Das ist eine ganz große Frage für uns als Kirche. Und was bedeutet das für die Gesellschaft, in der wir heute leben? Zum einen muss man sagen, dass natürlich eine Gesellschaft Gesetz und Ordnung braucht. Also die Barmherzigkeit hebt ja nicht das Gesetz auf, sondern die baut ja auf die Gerechtigkeit auf. Das heißt, die Gerechtigkeit ist ein Schlüssel, ist ja auch notwendig, dass Verbrecher bestraft werden, dass wir in einer Ordnung leben, wo wir uns aufeinander verlassen können. Das heißt, dass es etwas gibt, das uns schützt, aber auch das uns trägt. Aber Paulus sagt, das Gesetz rettet uns nicht. Das Urteil oder die Verurteilung rettet uns nicht. Wenn wir das Evangelium zusammenfassen könnten, könnten wir sagen, dass Jesus sagt, ich verurteile dich nicht. Und das ist schon ein echt gesellschaftliches Thema, weil wir doch, so nehme ich das wahr, eigentlich in einer Art Beurteilungsgesellschaft oder fast Verurteilungsgesellschaft leben. Auch psychologisch gesehen, alles bekommt eine bestimmte Bewertung. Wie befreit sich der Mensch von diesem Urteil? Wir, wir sprechen nicht gerne von Schuld. Ja, wir möchten sozusagen alles da irgendwie umgehen, wir sagen, es gibt nicht richtig und nicht falsch und so weiter. Weil wir natürlich versuchen wollen, irgendwie mit unserer Schuld um ein Versagen umzugehen. Und deswegen ist die Botschaft der Vergebung, des Zuspruches, des immer wieder neu anfangen Könnens, so entscheidend. Und da hinein kommt die Notwendigkeit des gütigen Blickes der Güte überhaupt. Ein Thema zum Beispiel, das mich sehr beschäftigt und ich in Wahrheit auch die Gesellschaft sehr beschäftigt, auch wenn es es nicht so zulässt oder auch tabuisiert ist, ist die Abtreibung. Und gerade hier haben wir einen unglaublichen Spannungsbogen zwischen Wahrheit und Barmherzigkeit. Und ich frage mich, wenn die, gerade die Kirche hier nicht die Botschaft der Vergebung ganz entscheidend verkündigt, wie soll der Mensch oder eine Gesellschaft die vielen Abtreibungen eigentlich verkraften? Wenn wir als Christen sagen, hier wird menschliches Leben getötet, und das betrifft in irgendeiner Weise jede zweite, dritte Familie, sagen wir, die irgendeinen Menschen kennen, der das getan hat oder selber getan hat. Manchen ist bewusster, unbewusster, dass das schuldhaft ist oder nicht. Manche sind in diese Situation hineingedrängt worden. Und wenn sie dann eine Kirche erleben, die eigentlich immer nur mit dem Finger drauf hinzeigt, sie muss es auf einer Seite, weil sie ja für die Wahrheit oder für die Gerechtigkeit eintreten muss, weil sie für das ungeborene, für das schwache Leben eintreten muss. Aber wird eine Gesellschaft das Aushalten, dieses Urteil, wenn nicht gleichzeitig und ich würde sogar sagen noch stärker die Botschaft des Kreuzes, nämlich die Botschaft der Vergebung verkündet wird. Wenn wir schon öffentlich in dieser Richtung auftreten, für den Schutz des Lebens, dann gilt es auch aufzutreten, für den Schutz, der aus der Vergebung kommt, damit Menschen neu anfangen können und nicht nur in diesem Thema, es gibt viele andere Themenstellungen, die uns existenziell ergreifen als Gesellschaft, wo wir als Kirche auch öffentlich den Auftrag haben, wirklich einen Moment der Vergebung zu schenken. Wir kennen es sozusagen im intimen Bereich. Barmherzigkeit wird in der Beichte geschenkt. Ja, das ist kein, kein Sakrament der Verurteilung, ganz im Gegenteil, sondern ein wunderbares Sakrament der Versöhnung. Ich kann neu anfangen, das Alte wird vergeben und ich kann wieder neu starten. Es gibt natürlich diese Sorge, die immer wieder ausgedrückt wird, dass diese, dieser große Zuspruch von Vergebung ein Freibrief für weiteres Fehlverhalten wäre. Aber mir scheint, dass das nicht die Realität trifft, weil wir eigentlich erst im Radius der Güte, des Zuspruches von Barmherzigkeit, uns die Schuld überhaupt erst eingestehen können. Oder also wir können auch sagen, erst sichtbar wird. Man kann das auch so bezeichnen, dass eigentlich die Last, die wir tragen, die, die, die, die Lasten des Lebens, aber auch diese Last der Schuld, erst in der Entlastung, in ihrem Gewicht richtig gespürt wird. Aber wir können davon befreit werden. Wie, wie könnte nicht die Kirche gerade in dieser Gesellschaft jemand sein, eine Oase dieses Erbarmens, eine Oase dieser Entlastung sein? Und nicht eine, die sozusagen mit dem Finger hinzeigt und noch, äh, noch einmal die Verurteilung ausspricht. Wer kann Sünden vergeben, die ein Mensch nicht vergeben kann, sondern nur Gott selber vergeben kann? Gott ist ja hat sich ja den Menschen so nahe gemacht, Und wenn wir an das Kreuz denken, das ist ja der Ort der Vergebung. Jesus selber sagt am Kreuz, er der immer gut war, wo wir glauben, dass er der die, oder die Liebe ist, er sagt am Kreuz, verzeih ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die, die ihn geschlagen haben, die, die ihn ins Kreuz gebracht haben. Und für mich noch noch eindringlicher dieser Moment, die beiden Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt wurden, wo der eine ihn beschimpft und der andere sagt, Anna, uns geschieht schon recht, nur dem nicht. Und Jesus schaut ihn an und sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er hat ihn nämlich vorher oft gefragt denk an mich. Er hat ihm gesagt, bitte denk an mich, wenn du dann im Paradies bist. Und eigentlich in dieser einen Sekunde, in diesem Moment, Spricht ihm Jesus dem Himmel zu und vergibt ihm, diesem Verbrecher. Dieses Herz, dieses Herz brauchen wir. Dass die Sünde nichts wäre, ist damit nicht gesagt. Dafür musste Gott selber ans Kreuz, um uns davon zu befreien. ist schon ein ganz großer Moment, die Frage der Barmherzigkeit. Und ich glaube, da gilt es eigentlich, das für uns als Kirche zu lernen, aber das ist gleichzeitig auch der Schlüssel zu Menschen, aber auch der Schlüssel zu unserem eigenen Herzen, weil wir lernen müssen, glaube ich, auch, oder ich muss lernen, dass vor allem ich zuerst der Barmherzigkeit bedarf, dass ich mich bekehren muss. Und ich glaube, wenn, wenn, dies, wenn die Kirche selber für sich die Barmherzigkeit annimmt und sieht, wie armselig, sie selber, wir selber sind. Ich glaube, ich, ist eine Riesenchance, dass wir auch mit dieser Welt, so wie sie ist, mit den Menschen, die uns umgeben, auch wirklich barmherzig sein können. Die Konsequenz aus all dem ist für mich, dass wir die Welt nicht als Gegner betrachten. Und Thomas von der Quinn sagt sogar, die ganze Mission Gottes besteht darin, dass er mit den Menschen eine Freundschaft aufbaut. Jesus selber sagt, ihr seid meine Freunde, nicht meine Knechte. Also, eigentlich geht es darum, dass wir Freundschaft mit dieser Welt leben. Nicht Freunde des Fehlensverhaltens oder der Sünde oder des Verbrechens, aber Freunde der Menschen, Menschen, die wir lieb haben. Und das ist, glaube ich, eine vollkommen neue Betrachtungsweise für diese ganze Gesellschaft. Diesen Blick der Freundschaft auf mein Gegenüber zu haben, ich glaube, dass das alles verändert.